wurde angepasst in der Zwischenzeit. Ich habe es schon gesehen. Ähm, es war übrigens alles im Stream zu sehen. Ähm, also Das habe ich, also hab ich gerade reagiert. Sehr abenteuerlich zwischendurch. Ähm. <lacht> Kein Wunder genau unsere Abenteuer-Streams ohne Penis. Mhm. Gehört dazu. Wenigstens auf YouTube kann ich es mal, mal rausschneiden. <lacht> ähm, Kannst du die Größe machen. Du zensierst einfach das lange, lange schwarze Ding hier auf dem Bild. Mhm. Einfach dauerhaft. Ich ja. Der Balken ist immer da und macht es dann noch schlimmer. Ja. Ich habe und Was ich habe, ich hab hab festgestellt, in... wie ab, wie wie abfähig, wie, wie abwegig und ja. Also, wie wie flirte, wie abwegig Flirting und wie wie wie, wie und hast du wie überholt das ist über, nee aber ich kann nicht flirten deswegen ich habe ich habe ja sowieso gesagt ähm, sowieso, du hast ja sowieso gesagt ich habe es nicht ganz geschafft deswegen ich stelle mich ein bisschen blöd an beim flirten aber keine Sorge beim letzten Mal, mal ähm, habe ich erst nach einer Woche rausgefunden dass der Typ den ich anmache aromantisch ist <lacht> ähm, <lacht> wow ich stelle mich ein bisschen blöd an ähm äh, ja, also wenn es denn sein muss. <lacht> ja. Dann machen wir mal ein bisschen Roleplay hier. Ich habe ein bisschen Musik, ich weiß nicht, was das ist, ähm, es ist bei mir auf meiner oh. ist bei mir in meinem Musikhorner. Ist bei mir in meinem Musikordner unter Romantik abgespeichert ähm, Romantik relaxing music. <lacht> ähm, schauen wir mal, was ich dazu bieten habe. Passt vielleicht ganz gut dazu oder auch nicht. Um, Steam-Scheiß, was jetzt hier gleich abgeht. Um, was haben wir denn hier? Oh ja. <lacht> Sehr romantisch. <lacht> ah. Romantik. Das ist wahrscheinlich lustiger, wenn wir es auch tatsächlich hören würden, aber. Äh, ja, müsste den Stream leider öffnen. <lacht> Ansonsten hört das nicht. Ähm, dann hört er mich doppelt. Und Nehmat. euch selber doppelt. Ähm, gut, ähm, Ich stehe also vor dem Stand gerade und und, und, und und ich stehe noch immer vor dem Stand. Ähm, ja. Und schau mir dieses Schau, mir dieses schau, schau mir dieses schau die, mir dieses dieses Schwert an. Ähm, was da vor mir liegt, ähm, ich sehe ihn. Ich, ich, ich sehe ihn, also er guckt sich das Schwert auch an. Ähm, wir, wir sind uns beide einig, dass, dass, ich, dass ich das, dass ich das dass ich das haben möchte. Ähm. Ich, ich mache einen, einen Satz über, über seinen Verkaufsstand hinweg und, und beuge mich leicht zu ihm herunter und, und blicke ihm von oben irgendwie ein bisschen zwangsläufig so ein bisschen in, in, mit meinen Augen in seine Augen und flüstere, flüstere ihm so leise, leise in, seinen spitzen, uh, in seine spitzen Öhrchen. Na, mein süßes kleines Zuckermäulchen, dich macht die ganze Arbeit hier doch sicher völlig fertig. So ein tapferer Goblin und so geschickt im Handeln, so im Verkaufen, wie du wie du da ihm gerade verkau verkauft hast. Du, du musst doch ganz müde sein. Komm, komm, lass mich, komm, lass mich ein klein wenig dir den Tag versüßen. Komm, <lacht> lass uns hier, lass uns hier ein bisschen ich schmiege mich, ich schmiege mich leicht an ihn ran und und nehme ein bisschen, äh, ja, stellt euch, <lacht> stellt euch das weiter vor. Ähm. Und während er sich. Während, während er sich an mich ranschwiegt, nehme ich mir. nehme ich mir so ein bisschen. Nehme das Schwert an mich und ihm scheint das auch nicht mehr viel auszumachen. Nein, der ist. Der ist. ja. Mit ihm kannst du jetzt alles anstellen, was du tust. Was du tun willst. Oh. <lacht> Acting. 100%. Oh Gott, ich damit. Er verschwindet Romantik, ihr Musik. den Wagen oder noch nicht? Ähm, er verschwindet in den Wagen, aber ich, ich mache mich, ich mach mich so, schnell, so schnell ich gucken kann davon. Okay, gut. Ähm, oh, er, kann, er, kann gar nicht, er kann gar nicht sehen, soweit ich weg bin. Er, er ist noch betört und, ver, und, und verwürzt. Er macht, ähm, oh, ja, er ist, er ist kurz in seinen Wagen verschwunden. Und Während er es bemerkt, dass ich weg das bin, bin genau. ich schon weg. Ihr könnt es nicht genau einordnen, aber ihr glaubt, er sortiert gerade Fleischwaren sehr kräftig auf seinem Tisch um. Außerdem wackelt der so hart, der Wagen. Ja. Er hat ein sehr stolzes Schwert. Er ja. verliert gerade eine Lanze. Okay, gut. Gut, in oh. Hoffnung, ihn nie wieder sehen zu müssen. Bring ich mich, ich, Karte, ausgehen, er ich mich auf die Karte. bleibt. Gehe ich mich auf die Karte. Bitte setzt ihn in jedes nächste Abenteuer rein. <lacht> es besteht jetzt die so Chance, dass er wieder dabei ist. <lacht> ich kenne seinen Namen, aber gut. <lacht> gut. Ähm, ich glaube, in diesem Dorf haben wir genügend gesehen. Ähm, ja. Das goblin -Öffner gerade, hier, was wollt ihr tun? Ich würde mal sagen, da uns gesagt wurde, es, Ach, da ich auch ich mit... immer noch gerne zu dem Ding gehen, zu dem Bürgermeister, irgendwas, Typ. Der -Typ, Mensch. Ja, also ja. da ich... da ich, ich mal, Man geht da später auch gerne mal aufs Weingut und mit festchen mitnehmen, aber oh, das hat Zeit. Da ich gehört habe, dass im Wald was vor sich gehen soll, dass da was... Willst es ich so, ohne, du willst also was tun, was Gruppe immer tut, alles klar. Dann ähm, in den Wald. Ich gehe nicht in den Wald, aber ich mache mich schon in Richtung, ich gehe so ein bisschen, im, in welchem Wald wurde es uns gesagt, dass da was ist? <lacht> in in Wald. Da, wo die Leute in den Augen sind. Im Wald. dort, Da, wo die Leute den Augen sind oder außerhalb des Dorfes irgendwo. Der Wald. Der Wald dort. Ihr habt die Information im Wald. Okay. Dann geht's im Dann komme ich mal mit um mich mal abkündigen, wo im Wald genau. Alles ich guck mal ob ihr jemanden trefft. Oh, ihr trefft auf jeden Fall jemanden. Ich halte Abstand vom Markt. Ich versuche da. Versuche weit weg vom Markt zu kommen. Nein, es ist nicht der Goblin, der ist noch nicht drin in der Liste. Schade. Muss ich mir mal aufschreiben. Du triffst im Wald auf den Goblin. Vielleicht. Nur ja, noch einen Ländenschutz an und sagt, ich bin bereit für dich. Ich hab drei Dolche. <lacht> Das ist eine gute Antwort. <lacht> er hat ein op er hat, auch einen, er hat auch ein langes, starkes Schwert. Uh -uh. Das Stimmt, das habe ich ja jetzt auch. <lacht> eine frisch polierte Lanze hatte. Und er hat einen OP-Heiltrank. Yay. Yeah. <lacht> oh, fuck. Er kann danach doppelt so lang. Was? <lacht> ich dachte, er wäre rot und nicht blau. <lacht> Na jetzt, jetzt, fein. Jetzt mal. Jetzt beruhige dich mal. <lacht> du hast damit angefangen, aber war ja alles halb so, war ja alles halb so, wild. Okay, ihr trefft also aber auf Versammlungshaus. da ist noch jemanden, beziehungsweise ihr hört auf dem Weg, dahin noch jemanden. Ihr lauft die Straße entlang und euch kommt ich so ein, ab, so ein abgefrackter, rumbrüllender, älterer Typ entgegen. Brüllt er denn? Oder brüllt er einfach nur so Aah! Die Welt wird untergehen Wappnet <lacht> euch, das Ende ist nach So ein alter genau, Typ er, red, oder... er redet Zum Beispiel redet steht er irgendwann vor eurem Hotel Und brüllt durch die Tür Dass er aufhören soll äh, Frauen umzubringen Und bei sich zu warten Ganz absurde Sache oh. Aber er klingt auch sehr besoffen dabei Mhm. Der Wagen steht noch am Eingang des Dorfes dort, wurde neben dem Pfeil dort. Oh, der Wagen ja. steht da, wo er geparkt hat. Ein ja. sehr muskulöse Pferd macht einen guten Job dabei, den zu bewachen. <lacht> Stimmt das Pferd ist schon? Das ist Schwert. ist mein Diebstahlschutz. Ich habe da, hab da im Kopf dieses, dieses, ein, dieses muskulöse Schwein aus Family Guy. Der <lacht> das ist, das ist fähig, aber Pferd. Ich das wäre ein rausgeschwein. Dieses Schwein mit vier Fäusten. Jetzt, Als äh, jetzt, jetzt Hufe. Betty ist genauso muskulös wie ich. Wollen wir ihn ansprechen? So, wollt ja, wollt ihr ihn er, ansprechen? Er ruft lauter wirres Zeug über verschiedene Leute, die ihr namentlich jetzt nicht kennt. Und klingt mhm. dabei besoffen und wenn ihr euch nähert, kommt euch schon eine ordentliche Alkoholfahne entgegen. Potentieller Kunde. Na, sprich ihn mal an. Schade, ja, kann ich ihn nicht, an. kann ihn nicht nass zaubern, ich kann ihn nur einfrieren. Macht <lacht> ihr jetzt auch mal ein bisschen Gameplay. Das kam gerade so komplett out of context. Damit er nüchtern wird nass zaubern, meint eigentlich. Aber ich kann nur... ...Eis. Eis Habt ist auch nur gefrorenes an? Wasser. Ich kann Feuerball hinterher schießen. So, Rollplay, Leute. Jetzt macht ihr euch, macht ihr auch mal ein bisschen Roleplay. Was ruft ihr da von toten Frauen? Er ignoriert dich erstmal, macht weiter mit seiner Schimpfgirade. Er hat dich hier gerade kurz aus dem Discord-Schicke. Moment. Mhm. So fick ist dieses Bild! <lacht> Ich liebe es! Du meinst dieses Bild, was jetzt keiner <lacht> am Stream sehen kann? Oh mein Gott! Genau ich das! Kann, ich, ich kann gerade mal ein anderes Bild einländern wissen, wie das Pferd aussieht, von dem wir es gerade hatten. Ach Leute, mal ein bisschen Professionalität hier. Oh, Entschuldigung, ich habe halt nebenbei was gesagt, es ist zufällig wirklich gut geworden. Ein bisschen oh. Gameplay hier, also Professionalität wird hier nichts, aber ein bisschen mehr In-Game. Ja, ist gut, ihr wollt den Typen ansch. Ich kann multitasken. Wollt du wolltest Typen eine Kurzfassung an, irgendwas richtig. schreiben. Was? Du hast irgendwas von Kurzfassung gesagt, dass du in Chat schicken Ach. wolltest. Nee, ich hab gesagt, während ich etwas in den Chat schicke, das fährt. So. Okay. <lacht> Sansi, du musst ihn nochmal ansprechen. Sprich ihn an. Was brüllst du hier denn jetzt so rum? Ja, was? Ja, wer bist du? In Sansi. Ich nicht. Und wer bist du? Was? Wer bist du? Erkennt mich. Ich bin der Tobi. Hallo Tobi! Warum brüllst du hier so rum? Weil ich nichts anderes zu tun habe. <lacht> Willst du beim rumbrüllen Bier? Ich hab noch welches. Nehme ich immer. Na dann komm mal mit. Fuck, rein und auf zum Wagen. Er überbrückt sich 12 Meter zu dir. <lacht> Ihr habt euch zwölf Meter durch das ganze doof angebrüllt. <lacht> du hast nie gesagt, du gehst zu ihm. Ich bin Papa, das ist doch so scheißegal. <lacht> Ihr habt euch quer über das ganze doof angebrüllt. Ja. Ja, Na, wie geht's dir? Hey, ganz ich ich kurz? Hey, wer bist du? Ich bin Tobi. Hallo Tobi. <lacht> Ein <lacht> typischer Dialog zwischen Barbaren und anderen Idioten. Hm. <lacht> ja, dann auf zum wagen würde ich jetzt erstmal sagen für Bier. Ja gut. Ihr geht zum Wagen. Du servierst ihm ordentliche Menge Bier. Und? Möchtest du noch was fragen? Während Warum er sich was er du hier so quer im Dorf rum? Ja, du, ich habe halt nichts anderes zu tun, seit, seit, der ganzen Leute verschwinden. Da geht mir die Kundschaft aus, weißt du? Kundschaft, was machst denn du? Selber hast du mal gemacht, also ich habe Zeug verkauft. Ja, dieser komische, eklige Typ da unten, mir einen Laden abgekauft und seitdem... Habe ich zwar Geld, aber nichts mehr zu tun. Rein gut bezahlt zu haben. Ja, ist gut, wirklich gut bezahlt. Aber, ja, hier zahlst du ja auch nicht viel von anderen Sachen, ne? Na oh, gut, ist, ist halt auf dem Land. Und, was brüllst du da so alles? Hab irgendwas gehört von toten Frauen? Bei toten Frauen ist er interessiert, der er ja, wir hatten ja gerade vorhin was mit einer toten Frau im fucking Dachzimmer. Ja? Ja, Mordi. Der, der, der, Entschuldigung, lass mich erstmal kurz wieder die Rolle zurückfinden. Ich muss hier sehr viel. Scheint so. Dann, hier, dann, dann, dann hör auf mit dem, was du im Hintergrund machst. Nein, das ist wichtig. Dann bricht die Welt zusammen. Ich muss sie nach oben halten. <lacht> Atlas Mordi. Ja, okay, wo waren wir? Was, was war deine Frage gerade? Uh, was er da rumbrüllt und irgendwas von. Dass er. Was er da irgendwo von toten Frauen rumbrüllt. Ah, ja. Ja, der Hotelbesitzer-Typ. Seit er den Laden von seiner Mutter übernommen hat, da verschwinden hier die ganzen jungen Frauen. So ein komischer Zufall, oder? Und der mutter sind wir ja schon begegnet also naja sie uns nicht so wirklich okay. sie lebt doch noch was nee. Ah. die liegt bei ihm oben im schlafzimmer Ah, ähnlich komischer typ <lacht> <lacht> was, was ich machen war, ich bin stumpf. <lacht> Und was ist das jetzt mit äh, Leuten, die verschwinden? Ja, sei der Typ da einen Laden übernommen hat, seitdem sind alle jungen Frauen hier aus dem Dorf verschwunden. Alle bis auf Tochter vom Schmied. Äh, wer will die schon? Ist ja verständlich. Die haben <lacht> Keine Ahnung, habt die noch nicht gesehen. Habt hab noch irgendwo anders was gehört, dass da Leute, dass die Leute da im Wald verschwinden. Halt ja, das ist aber auch schon, das ist erst seit kurzem. Aha. Weiß nicht was da ist, die Leute behaupten irgendwas von bösen Geistern oder Monstern oder Wölfe oder was auch immer. Passt Mensch. da nicht so auf, ich halte mich einfach da fern. Das ist eine Menge Leute, die hier scheinbar verschwinden. Seltsamer Ort. Ja, hier war es auch mal schön. Auch ja. idyllisch ist das hier ja immer noch. Ja, war vielleicht mal, aber hier ist jetzt jeder bei dem, bei dem Weintypen eingespannt, seit der da oben angefangen hat mit seinem produzieren. Alle außer ich, ich kriege keinen Job. Hm. Na gut, ich hab den Wein auch probiert. Das ist echt gutes Zeug. Uh, ich traue ihm nicht. Der packt da doch irgendwas mit rein. Sonst würden die Leute nicht so viel davon trinken. Ich bleib oh. bei gutem starken Bier. Und das habe ich da. Kannst ihm was anbieten? Er, er, er säuft schon gerade einen Krug. <lacht> er säuft wie ein Loch. Er ist schon bei seinem sechsten Krug oder so. Das kostenlos. Und kostenlos war nicht die Rede. Geld hat er ja. Mindestens Eben. auf Rechnung des Königs. Da war, glaube drei pro Krug bei mir. Drei Eisen. Ja. Ich habe damals ein Silber bezahlt. <lacht> Tja. Ja, du schon. Äh von jemand anderen vielleicht noch jemanden fragen tobi ja vielleicht könnte man jemand fragen wo in welchem wald das jetzt passiert ist im wald an der wand in welchem wald in welche richtung hat man denn die leute gehen sehen bevor sie nicht mehr wieder kamen wo sind wir denn wenn wir denn den nachgehen würden den verschwinden der leute in welche richtung sollten wir uns wenden Fragst du ihn das so? In ja, ungefähr. Wo wir denn hingehen äh, sollen, ja. um die verschwundenen Leute zu finden. Ja, ma manche Norden, aber die meisten mehr so südlich. Drüben über, über die Brücke rüber. Auch hat man ihn nicht mehr gesehen. Aha. Das ist doch schon ein Hinweis, dass wir da... In Und Richtung vielen Dank für die halt. Infos, Tobi. Du bist ein cooler Typ. Das klingt so, als sollten wir uns mal weiter. Er antwortet nicht. mit einem sehr ausgedehnten Rülpser, den ich leider nicht hinkriege, weil ich zu wenig Kohlensäure im Körper habe. Oh, schade. Das wäre jetzt Acting. Mhm. Für solche, solche oh Rülpser müsste ich jetzt das Neues Canceling ausmachen. Aha. <lacht> Aber ähm, ich erkläre es bei meinen. Nicht, wenn ich, ich 500 ml Sprite gesoffen habe. Ich brauche keine Getränke zum Rülpsen. <lacht> Na ah, dann. Hab mir den Scheiß irgendwann mit Elf in Zeltlager vom Jugendrotkreuz beigebracht. Mund zu Mund beatmen. Wenn okay. So ist. <lacht> nee, das ist einfach Luft in den Magensaugen. Ich weiß. Ach fuck, das war nix. Schluck's Dafür brauche ich Schluck's keinen Mund. Also Schluck's doch, mein eigener, aber kein anderen. Ich hab grad einen verkackten Rülpser losgelassen. Das war nix. Hab nichts gehört. Alles gut. Ja, leider. Schade. <lacht> <lacht> Habt schon manchmal richtig gut hingekriegt. Ah, Heute erst. Rein. <lacht> ähm. Gut. Ich habe von einem Schmied gehört. Ich bin interessiert. Wo gibt es ja einen Schmied? Der Schmied, den habe ich euch auf der Karte auch markiert. Das ist der Pinke. Das Pinke. Ja. Also, also da wo die Handwerker und okay, auf dem so Weg. Also auf dem Weg. Zu, Bäcker, auf, Metzger. Auf dem Weg das zum. Branche der der war der Dorfvorsteher, oder? Das in Orange ist der Dorfvorsteher, ja, der ist so ein bisschen. außerhalb, dass er alles so in dem Bereich im Blick haben kann. Okay, das. Hat auch einen kleinen Turm, das auf, dem, auf dem Weg zum Wald runter. Da würde ich sagen, bringen wir uns das aber in die Richtung. Würde ja, ich aber mal bei der. Würde ich aber gerne mal. Ich würde aber gerne mal, während ihr zum Dorfvorsteher geht, würde ich gerne mal an der Schmiede vorbeischauen. Und dort mal, dort mal schauen, was sich da machen lässt. Ja, kannst du gern tun. Okay, der Rest wird zum Dorfvorsteher oder? Also ja. Ich rechne noch kurz ab. 3, 6, 18 Eisen, das werden also 3 Silber, 3 Eisen. Okay, ja, ich begebe perfekt. mich. Durch. Und das Fass ist jetzt so voll. Du checkst also, die Fülle von deinem Fass? So ein bisschen, ja. Also, ich zähle 10 äh, zähle große Biere pro Fass. Okay, cool, dann muss ich das nicht machen. <lacht> Danke für den Service. Was denn? Ich bin hier der Barkeeper. Ja, normalerweise muss das immer der Spielleiter tracken. Deshalb habe ich euch nie was. nie irgendwelche Ressourcen großgegeben. Damit du es nicht tracken musst. Exakt. <lacht> Dann lass ja. ich's. Du kannst ja in dem Ort noch eine Kneipe eröffnen. Oh, Tobi war schon ein guter Kunde. Ja, aber ja. <lacht> ja er Ja, hat Geld und ist besoffen. Er Was erwartest du? Das ist oh, eine gute Kombi. Ja. verabschiede ich mich schon, Tobi, Lade ihn ein, dass er gerne später wiederkommen kann. Er kann gerne mitkommen. Okay, oh, Nee, das ist so besoft getan. Auch noch nicht, aber er kümmert sich wieder um sein tägliches Business und fängt an, irgendwelche Scheiße, Scheiße zu wollen. Sowas kann ich respektieren. Einer, der zu seiner Arbeit steht. Ja, ich kann euch auch mal kurz ein Pferd einblenden. Hübsch. <lacht> uh. Ein richtig hängendes Pferd. Ja. Ha, die gute Betty. Okay, ja, und auf, auf zum ab. Dorfvorsteher. Okay. Und auf also zum Schmied. Dorfvorsteher. Ja. Ich gehe dabei zum zuerst. Schmied. Dorfvorsteher. Alles klar. Gut. Ist so ein kleines steinernes Gebäude. Das passiert Der gleichzeitig. Turm ist oben Ja, ich gehe erstmal zum Dorfvorsteher. Entschuldigung. Kannst du bitte die Map wieder einblenden. <lacht> Oh, das Pferd ist nicht so wichtig. Das Pferd ist Willst du nicht so kein gut, gut aussehendes Pferd <lacht> haben? Ja. Wir sind am Pferd gerade auf Höhe der Schnauze. <lacht> Die Welt sieht aus wie ein muskulöses Pferd. Ja! <lacht> Na dann. Gut, ein magisches Pferd, das ist ein magisches Pferd. Warte, ist Zwerge jetzt nach unten gedüst oder was? Ja, in dem Wald. Ach so. Ne, ich bin zum Schmied gelaufen. Ach so zum Ach Schmied, klar. Na dann. Ja. wie gesagt, Der zwei Geben. Gruppen ist absolut okay, wenn ihr macht alles drüber wird ein bisschen nervig. Also ihr kommt Der so schmied verführen. Also ein kleines vielleicht Gebäude. kommt drauf an. Ein, Türm ein Türmchen oben drin, vorne dran sind zwei Wachen. Eine ist ein bisschen gut gebaut, oder andere ist alt und ihm fehlt schon ein Bein. Also scheint eigentlich eher eine friedlichere Gegend zu sein, ursprünglich. Früher Und ihr ich steht jetzt gerade Abenteuer. vor der massiven Holztür von dem Ding. Früher war ich auch ein Abenteurer, doch dann habe ich mein Bein verloren. <lacht> das, das. das hat mich ein bisschen Tja, ja. ähm, dürfen wir bitte reingehen? Wir wollen mit dem Dorfvorsteher sprechen. Wer sollt ihr denn? fragt der etwas dickere. Ja, wir sind. Drei Leute des Kreises und ich zeige den Ausweis. Der König Kaiser, keine Ahnung. Er guckt sich den an. Für König Kaiser Aufstark Vaterland. Batman. <lacht> ja, okay. Sorry, Moni, der Kaiser ist jetzt Batman. <lacht> Ihr habt ihn noch nicht kennengelernt, vielleicht ist er das. Graf Lederlappen. Jetzt ist es. Graf Lederlappen, ja! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Nein. Ich Ihr werdet auf jeden Fall eingelassen. Kommt zu so einem. Ja, so einer Art Empfangsraum. Und es läutet auch eine Glocke. Nach ein paar, ein paar Minuten kommt ein alter Mann die Treppe oh, runter. War Choco? wahrscheinlich in seinem. Oh, Türmchen. Künste, äh, ein alter Entschuldigung. The fuck? Ich hatte Aber den Mordi nicht. Von Knorke, Verwirr den Modi nicht. Okay, cool. Okay, alter Mann kommt drunter und ja, empfängt euch. Was wollt ihr? Ähm, ich habe gehört, sie in letzter Zeit. the fuck, warum das ja. ist Gandalf? Jetzt aber er ist das nicht hat nicht halt gesagt, Fragner. in was für ein Land ihr seid. Aber er ist, ich nicht, ganz, die Stadtverwalter sind. Aber er ist nicht ganz drauf. Ach, stimmt, Modi ja. kann sie noch mal ein bisschen mehr drauf bringen. <lacht> Sein Gesicht ja. ist nicht da. Der ist oh, der oh. hört da auf. Ups. Oh. Ach, ja. Er hat keinen Kopf. <lacht> er hat keine Stimme. Ja, gut, ich Zeichne wie einen ein. Ja. <lacht> gut, ich, ich lasse euch den Spaß. Macht ihr eine Glatze von mir aus? Ist mir egal. Macht, was ihr denkt. Auf jeden Fall dieser Mann. Sehr schöne, gearbeitete Roben. Wahrscheinlich so <lacht> mindestens Ende 70, aber für einen Zauberer noch fast jugendlich. So Euren, fängt euch. Ähm, wir haben gehört, in ihren Wäldern gehen merkwürdige Dinge vor sich. Ähm, und ah, generell. Hat man uns hat deshalb geschickt? Leute. Ja, wir, wir wurden geschickt, um, magisch, um starke magische Artefakte zu finden, die vielleicht. Artefakte? Also, äh, ja, oder oder Unregelmäßigkeit. Davon habe ich jetzt noch nichts. Hieß es nicht, wir sollten das nicht weiter Ihr habt jetzt verraten, jetzt, ist, jetzt habt ihr die Scheiße wenn, im Zweifel. Nee, und ich bin beim Schmied. Du bist beim Schmied, was dich nicht einzumischen. Er hat gerade gesagt, hm. dass er hat gerade die Wahrheit gesagt, also. Ja, also, seit halt oh wann sind oh denn die, diese yeah. mächtigen Artefakte verschwunden etwa? Ich misch mich nicht ein. Äh, sie sind in ein magisches Loch verschwunden. In ein uh -huh. magisches Loch, sagen sie. Hier ist Zauberer. hinten. <lacht> wer, wer ist dieser Mann? Und warum spricht er so viel Wahres? Was? <lacht> Sehr geil, Bild, Alter. <lacht> okay, gut. Leute, kriegt euch also, rein? Seit, seit wann sind denn, seit wann sind denn die, diese Artefakte verschwunden? Wie lange sind wir jetzt schon weg? Seit einer seit ein Weile ein auf jeden Fall. Seit ein paar Wochen. Wir mussten <lacht> musst <lacht> zwischen einem Kontinent fahren, bis wir da sein. Durch okay. ein paar Wochen. Also schon seit längerer Zeit, vielleicht einen Monat oder länger. Hm. Das ist seltsam. Etwa seit dieser Zeit sind bei uns in der Region immer mehr Leute verschwunden erst die jungen Frauen, dann die, die alten Frauen. Ja, bis, bis, auf, bis auf eine. Die, die, die kommt wahrscheinlich auch. Die kommt wahrscheinlich auch. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall haben wir sehr viele Verluste zu beklagen. Etwa seit dieser Zeit. Die Leute sind in den südlichen Wald gegangen, um was weiß ich, Tiere zu jagen oder was, was diese Leute hier eben so tun und sind nie wieder aufgetaucht. Wölfe haben wir auch keine gefunden, ehrlich gesagt, fast keine Tiere mehr in diesem Waldstück, Deshalb es macht uns Sorgen, aber sie, sie haben ja unsere Wachen draußen gesehen. Was soll, ich respektiere sie, aber was sollen diese Männer gegen eine dunkle Macht ausrichten? Deshalb habe ich auch ein Schreiben an den Kaiser ihres Landes geschickt, damit er uns vielleicht Unterstützung senden kann. Für unsere Führer ist das nichts Relevantes. Sie sehen, also ich bin sehr verzweifelt. Gut, dann werden wir uns wahrscheinlich mal in dem Wald umschauen. Vielen Dank. Ja, gerne. Sollten Sie irgendwas rausfinden, ich bin bereit dafür, gut zu bezahlen. Gut, wir melden uns dann wieder. Sehr gerne. Und er geht langsam wieder seine Treppe nach oben. Mhm. Gut, ihr habt fein Informationen eingeholt. War <lacht> Tobi okay. ist nicht informativ? Ja, schon. Ihn habe ich damit <lacht> ich schon Okay. Cut zum Schmied. Der war beim du Schmied. Siehst keinen, du siehst keinen männlichen Schmied, aber du siehst eine. Ja, Frau so anfangen. Anfang, Mitte ihrer 20er die gerade dabei ist irgendwelche Hufeisen oder sowas zu schmieden. Okay, ich, ich gehe zu ihr hin und und möchte ihr mal ich, ich zeige dir mal da, der, das Breitschwert was ich bei dem Kobold mitgenommen habe ähm, hm. und möchte, ich möchte, möchte von ihr mal, und möchte ihr mal von ihr mal einen, einen, sachlichen, einen sachlichen Rat mal haben und das mal die Festigkeit der Klinge mal recht, die Schmiedekunst einschätzt, wie das, ob das da, mir was dazu sagen kann, wie gut das hergestellt ist. Hey, okay, du dann spiel aus, Klingel? was du ihr genau sagst. Äh, So ziemlich genau das. Ähm, ich gehe zu ihr hin und äh, <lacht> Fuck, das Bild hat mich gerade ja. erwischt. Ich ja. gehe zu, ja, geh ich geh ich zu ihr hin. Ich, ich hab was <lacht> von Tobi Infos über sie bekommen. Nämlich, ich, ich, ich okay. gehe zu, geh zu ihr hin und und und und, und, und sei, steh, pack ihr das Schwert auf den auf den Tisch und und sag ihr sag ihr, dass ihr das mal, dass ihr mir mal darüber Infos geben kann, wie welche wie wie welche Beschaffenheit das Schwert hat, ob das ob das gut geschmiedet ist, ob das eine billige Arbeit ist, ob das ja ja, sicher, für, für ein paar Silber gucke ich mir das Ding mal an. Muss ja auch von irgendwas leben. Kann ja nicht jeder so ein. was auch immer ihr seid, sein. Ähm. Ich, ich, frage, ich frage so viel. viel ähm, von wie viel Silber reden wir? Was bietet ihr mir, mir denn für eine fachliche Analyse? Was, was, was nimmst du? Willst du gleich. Willst du gleich bist nicht, 100 Silber oder gibt es sich mit, mit zwei, dreien zufrieden? Ich biete etwas an. Ich biete dir zwei Silber für einen, für einen fachlichen Rat dazu an. Ja, okay. Sie nimmt dir das Schwert aus der Hand, legt es auf den Tisch, verdeckt deine Sicht darauf, macht wohl irgendwas mit ihren Händen und dann gibt sie es dir wieder und lacht so ein bisschen. Wo habt ihr das Ding hier? Einen komischen Goblin da oder was? Das ist wirklich, das ist Exakt das. kaum als, als Schwert zu bezeichnen, das Ding. Na, also, sehr toll. Jemand, jemanden getötet kriegt damit nicht, vielleicht, vielleicht Butter aufs Brot geschwert von mir, also <lacht> aber so für mehr taucht das Teil nix. Ich sag, hier, ich sag hier mies gelaunt und dafür, dafür habe ich mit dem, mit dem hässlichen Goblin, Goblin dort drüben geflirtet. <lacht> oh, keine okay. also, der wollte, Sorge, der wollte alle, Er wollte sogar mich. Ja, kriegt er gekriegt hat das wahrscheinlich nicht. Sie lassen sich nicht auf sowas herab. <lacht> Miss nehme ich ihm nehm das Schwert zurück und ja. <lacht> Verlasse nur. Nord. Ja, schön. wollte nur wissen, was das, was das Schwert wert ist. Wofür dann ich mich da geopfert habe. Gut. Okay. Okay, dann ab in dann Richtung ich eine Wald. Gute wir haben fast alles auf dieser Karte abgeklappt und können uns nur an einer Stelle bisher nie wieder blicken lassen. Jetzt. Ja, ihr habt jetzt Tag 1 fast abgeschlossen. Es ist jetzt auch schon nachmittags etwa die Zeit, als ihr angekommen seid. Jetzt sollten wir. jetzt, jetzt, jetzt geht's nur Richtung noch Richtung Wald. Ja, bei Gut noch. Und dann Richtung Wald. Jo. Wohin wollt ihr jetzt erstmal? Weingut. Dann sie will okay. sich bestimmt noch ein Fass kaufen. Ja. Ich warte. Ich warte. Ich warte während die zum Weingut gehen. Warte ich an der Brücke und kümmere mich noch um. Kümmere, füttere meinen Fuchs mit. Ich niemals <lacht> zu der Brücke. Gut, Er ist in eben einem Gasthaus. Wenn er Hunger hat, kann er sich was holen. Ich warte an der Brücke auf die anderen. Du wartest in der Brücke auf die anderen. Alles klar. Na dann. Auf zum Weingut. Gut. Gibt's Kommt da noch an? Ist jetzt nicht sonderlich bewacht. Ist ganz schön. Sehr viel. sehr viele Trauben außenrum auf den Feldern. Oh, gibt's und da und irgendwie noch einen. Gibt's da noch irgendwie jemanden an der Brücke, mit dem dich. mit dem ich mich. Spontan unterhalten kann, oder muss ich mich mit meinem Funktionieren? Kannst du, du Typen ins Gasthaus gehen und was trinken? Das ist direkt daneben. Direkt daneben? Okay. Ist das dann. grün markierte rechts unten, neben der Brücke. Okay, dann gehe ich über die Brücke und... und hol mir da mal einen Trink. Alles klar. Mhm. Gut, dann haken wir das später ab. Wir machen jetzt erstmal das gut. Also... Ist alles sehr schön. Könnt ihr euch etwa sogar so vorstellen wie auf dem Introbild? Also, etwa hübsch. hier. Ja, hübsch. Ist gut gearbeitet. Hat eine Toilette außen. Wahrscheinlich das für die Mitarbeiter. Dungeon. Schaut man die dunkle <lacht> Nee. Ja. Ist ja gut, dann. Ist schön überwachsen. Also, ist die Mitarbeitertoilette ist ein Dungeon. Das ist eine Probe, Zwergi. Das Innere des Goblins ist der Dungeon, was? <lacht> was? <lacht> Nix wie rein. <lacht> ja, dann mal gucken, also, ja, was ist da, was sieht man gerade? Außer diesem Bild. Viele rote Augen. <lacht> Na, nee, ja. ihr seht nicht viele große Augen, die habt ihr drauf gemalt. Wenn, <lacht> wenn eure Charaktere gerne rote Augen in den Schatten sehen wollen, dann dürft ihr das. <lacht> alles klar. Wollt ihr klopfen oder wollt ihr einbrechen? Klopfen. Wollt ihr die Tür oh, ja, kaputt Ball. schlagen? Ich, ich versuche es, äh, zart zu klopfen. Weißt die was? Tür wirf ist eingestürzt. Ein, Würfel doch einfach mal auf Stärke. Mal oh, okay. <lacht> gucken, wie zart du klopfst. <lacht> Fick Eins. <nicht. lacht> es ist auch erleichtert, um zu sehen. Ja, alles, alles hab, klar. Als Stärkel habe ich 70. Ich habe 64 gewürfelt. Alles klar, du, du kopfst ordentlich hart, aber die Eichentüren hm. halten. Dauert <lacht> kurz. Dauert kurz und dann so ein kleiner, etwas älterer Mann, gepflegten Eindruck macht er auf dich, öffnet dir die Tür. Scheint wahrscheinlich ein Bediensteter zu sein, nimmst du an. Oh. Einen schönen Hallo, guten Abend. Was wünschen Sie? Einen schönen guten Abend. Ich äh, hätte Interesse, eins Ihrer Weinfässer ah. zu erwerben. Hm. Okay. Sicher, da muss ich eben mit dem Chef reden. Moment. Er macht Natürlich. die Tür zu. Und es dauert ein paar Minuten. Hörst verklingende Schritte im Inneren und diesem sehr großen Anwesen. Und dann dauert es doch mal ein bisschen. erst lauter werdende Schritte aus diesem sehr großen Anwesen. Und die Tür öffnet sich. Derselbe Mann steht vor dir und meint, ja, er sagt, sie sollen reinkommen. Dann kann das Geschäftliche direkt verhandelt werden. Alles Bitte klar. folgen Sie mir. Natürlich. Gut. Kommt der anderen auch mit rein? Oder wartet ihr draußen? Uh. Ist da irgendwas, wirkt irgendwas sehr interessant oder ist es einfach nur wirklich nur ein schninknormales zu? Also, ich sehe das, was ihr auf dem Bild seht. Kannst du im Klo mal nach dem Schlüssel gucken. <lacht> das ist gut als Rätsel. Ja, ich würde aber trotzdem dass gerne ich, mit reingucken. Das ich zu oft in meinem Leben verwendet habe. <lacht> ich auch. Max, oh, hat ja. zu, Max hat sogar <lacht> schon einmal gespielt und nicht gekonnt. <lacht> ja. John. Ich... <lacht> Geht okay, ihr jetzt die mit, Leute rein, mit rein, rein, oder? Geht ihr jetzt ja, mit rein, oder nicht? Ja, ja. Ich notiere okay, mir, okay. mir gerade Schlüsselrätsel fürs, fürs Inselabenteuer. <lacht> ich <lacht> ich nehme Klo und dann <lacht> findet ihr einen Schlüssel drin. <lacht> das wäre lustig. Einfach nur, so, einfach nur so das fucking Flugzeugklo, was da irgendwo mhm. im Sand steckt und da drin ist ein Schlüssel. Ideen fürs Inselabenteuer, <lacht> Doppelpunkt. Würde ich machen. Okay, gut, ihr kommt rein, werdet erstmal durch mehrere Räume geführt. Alles sehr schick, bis ihr dann an so einer Art großem Wohnzimmer oder sowas äh, rauskommt. Und auf einem oh. der Stühle sitzt ein junger, recht gut aussehender Mann. Trägt gerade ein rot-goldenes Gewand, ist blond, äh, blaue Augen, sieht sehr attraktiv aus. Ich habe auch ein Bild. Ich entschuldige mich für den Stil, was besser habe ich leider nicht rausgekriegt. Fantasy bösewicht. Exakt. <lacht> Ey. es ist halt irgend... <lacht> aus irgendeinem Grund wohl wahrscheinlich der Tag Fantasy als Final Fantasy mhm. interpretiert Hat Hatt jemand auch... wo ist der Final Fantasy reingerutscht? Auf jeden Fall. <lacht> Hat jemand von euch betüren? <lacht> Hat jemand von euch betüren auf dem Charakterbogen? <lacht> Samsi, du kannst nein. ja verhandeln. Du kannst ja verhandeln und fragen, ob du für den, dass du im Auftrag des Königs da bist und äh, ein paar Weinfässer mitnehmen musst. Ja, also ja mal gucken, ob er so und... und. <lacht> <lacht> nee. Vielleicht versuchst du oh Samsi geht mit 20 Fässern beiden weiter. Modi, um ein paar Fans gegen mich aufzubringen, du kannst dich hinstellen und Kami Kamehameha sagen. <lacht> Nein, das ist nicht Dragon Ball Stil, dann würde man Die Charaktere sehen alle exakt gleich aus. Ich weiß, aber ich wollte mal. Ich wollte mal. Ich wollte mal. Ich wollt mal, ich wollt mal verschiedene, verschiedene Fangruppen gegen mich aufwiegen. Auf, auf Alles gut, hast du noch mehr Möglichkeiten. Dragon Ball hat ja, also, er. Er sitzt vor euch auf einem Sessel. Am Kamin. Mhm. Ja, was tut ihr? Feuer freue also darauf, dass ihr die Verhandlung eröffnet. Ein, äh, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Zanzi und äh, ich habe unten im Dorf äh, die, äh, die Gelegenheit gehabt, euren Wein zu testen und fand ihn äh, sehr lecker. Und äh, als Barkeeper hätte ich Interesse, daher eins äh, eurer Weinfässer zu erstehen. Ah, das, das freut mich ja. Sehr. es ist schön, dass auch andere Leute außerhalb des Dorfes endlich mein Produkt anfangen zu schätzen, zu wissen. Wo kommt ihr denn her, wenn ich fragen darf? Wo würdet ihr denn verkaufen? Äh, ich bin fahrender ba äh, Barkeeper, sprich äh, an vielen Orten. Fahrend, sagt ihr? Hm, was für ein interessantes Konzept. Was funktioniert. Das gefällt mir, Ja. Sprich, viele würden von eurem Wein, äh, würden dazu kommen, euren Wein zu probieren und würden natürlich dann auch Interesse bekommen, noch mehr von euch zu besorgen. Ach, das ist so ausgezeichnet. Ich bin immer ein großer Freund davon, meine Produkte äh, in weiterer Reichweite bekannt zu machen. Zu exportieren. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> <lacht> zu exportieren. ja. ja. Simple ja. Worte. Einfache ein Worte. Ja, gut. Es gibt auch manchmal solche Momente, wo mir einfach... Würdet euch, was würdet ihr euch denn preislich vorstellen für sein Fass? Das kommt drauf an, wie viele ihr haben wollt. So ein, zwei Fässer würde ich schon mal gerne mitnehmen wollen. Ein, zwei? Gut, er, er überlegt kurz. Jetzt muss ich erstmal gucken, was für Werte er darauf hat. Mordi aber, Mordi, aber keine Angst, das mit den Wörtern vergessen das ist normal. Es gibt, auch manchmal ich weiß, Tage, ich bin es gibt auch manchmal Tage, wo ich vergesse, was, was eine Tür ist. wo Wie heißt ja, das normal? Das Ding, wo man das Ding runterdrückt, um da, da durchzugehen. Wie <lacht> ist das? Wie heißt hm. denn dieses Ding mit der Glasscheibe drin bei mir hier? Ja, also, also für ein, ein, zwei Fässer und da sie fahrender Händler sind und, wie ich hörte, sowieso im Auftrag des Kaisers unterwegs. Das ist korrekt. Dann können sie die Fässer gerne mitnehmen. Nennen wir es mal Promomaterial. Oh, das höre ich doch gerne. Ich höre es doch sehr viel lieber, das können sie mir glauben. Dann schreibe ich mir zwei Fässer auf. Ja, schreib dir zwei Fässer auf. Zwei Fässer Wein. Kann ich den mal untersuchen, alchemistisch? Das, den Wein? Ja. Kannst du gerne tun. Was da drin ist. Okay. Also wenn äh. ich das jetzt verkacke, es geht nur kritisch verkacken. Ja, du hast jetzt gerade keinen Wein. <lacht> Achso, äh, ja, ich frag natürlich, äh, sie, ob ich mir ein Stück Wein nehmen darf. Und ja, Schluck kannst du gerne mal zum, zum, zum, zum Probieren benutzen. Vielleicht nicht jetzt hier drinnen. Also ja, ja, später. Ich, ich den ja, da, ich, da ihr gerade im, im Gespräch mit ihm seid, meint er so: Oh, dafür müssen sie aber nicht das Verkaufsgut angreifen. Schnippst einmal mit dem Finger und euer Führer, der euch reingebracht hat, bringt schon mal mehrere Gläser voll mit seinem Wein. <lacht> Natürlich, er hat den Scheiß, warum sollten wir das so machen? Ja. Kann ich das direkt einfach untersuchen? Du kannst geschmacklich untersuchen, vielleicht findest du mehr raus. Glaube ich hier Alchemie. Okay, gut. Hat geklappt. Ich habe 35 auf Alchemie und 60 auf Intelligenz. Ich, ich kann nicht verkacken im Grunde. Ja, wenn gut. du verkackst dann richtig. Ja, dann stärke ich einfach. Ja. Erster Tod des Spielers. Ja, er sich am Wein Spieler. verschluckt. Bei über 100 vielleicht. Wein verschluckt okay. tot. Was du rausschmecken kannst, sind einmal Wein, logischerweise. Also Standard Nein, Geschmack von sag nicht. gegorenen Trauben. Du schmeckst mehrere Gewürze. Ja, Einige davon kennst du nicht, aber. Wie weit bist du schon in deinem Leben rumgekommen? Ich bin Wanderer wandernder Magier. Ja, dann also schon warst du vielleicht schon mal da. Ein paar Gewürze, die du eher den äh, Kraterinseln im Osten zuordnen würdest. Also, durchaus eine ordentliche Strecke. Äh, und ja, irgendwie auch was leicht Metallartiges im Abgang. So ganz leicht. Okay. Boah, ja, da trinke ich auch noch mein Gläschen vor mich hin. Ja, wir machen das. Ähm, ich, ich würde den Typen gerne... Also ich frage, äh... Ich, wie heißt der nochmal? Hast du nie gefragt? Ach oh, stimmt. Ich bin direkt ins <lacht> Geschäft. Ja? Direkt zum Wichtigen. Und ab dem Punkt wäre es auch ein bisschen peinlich, nach dem Namen nochmal extra zu fragen. Ja, ja alles gut. <lacht> ähm, wie heißen sie noch, Kleiner? Ähm... Ähm, Herr, wie, bekommen so? Sie, wie bekommen Sie eigentlich diesen hervorragenden äh, Sie noch mal? Hm? Vulkaninsel? Irgendwas? Achso ja, wie bekommen Sie diesen hervorragenden Geschmack, der an Früchte von der Kraterinsel erinnern? Oh, wissen Sie, ich bin in meinem Leben schon einiges rumgekommen. ich bin den ganzen Kontinent gereist im Grunde. Und... Ja, ich hatte noch ein bisschen was übrig von den Gewürzen. Und dann habe ich gedacht, weil ich das gut hier von meinem Onkel übernommen habe, warum sollte ich nicht probieren, was dabei rauskommt? Kann ja nicht schlechter werden. Ist ein Endeffekt halte sich bewährt. Zu haben. Ja. Exzellenter Wein. Die einzigen Kräuter, die auf der Kraterinsel wachsen, sind K äh, Kokain als Spaß. <lacht> Ne, es gibt schon einiges, da kommt zum Beispiel ich das meiste an ja. Käfer her und das meiste an tropischen Dingen. Ja ne, alles gut. Aber okay, guck mal ja, ihn auch ja <lacht> Durchaus. <lacht> also vielleicht, wenn du Expertise hättest, ne. Das ist nicht drin, keine Sorge. Keine Sorge, schade. Ihr werdet nicht abhängiger als jeder normale Alkoholiker. <lacht> gut. Na gut, ich bin zwar Barbar, aber kein Kampftrinker. Ja. Außer wenn ich kritisch würfel. <lacht> <lacht> ja, oh, ja haben wir sonst noch irgendwas vor oder bewegen wir uns nur langsam zu Zwergi zurück? Ich glaube, wir gehen in den Wald. Ja, erstmal bringe ich die Fässer zum Wagen und dann gehen wir in den Wald. Ja, dann macht das fast gut ihr trefft auf euren Kollegen was willst du in der zwischenzeit gemacht haben willst du ins gasthaus gegangen sein war nichts ich habe ja schon gesagt dass ich ins gasthaus gegangen bin und mir dort dann einen... kannst die map wieder einblenden wir sind gasthaus ich pack euch den entsprechenden npc wieder ran ähm, ah, Außer, noch ein NPC. Also, ja natürlich, den, den du jetzt noch nicht kennst. Ich meine, ich hab's jetzt schon gesagt, aber ich, ich muss das auch nicht. Das tut jetzt nicht wirklich Not. Ich kann auch dort an der Brücke gesessen ja, haben und. Vielleicht passiert noch was. Willst du dich unterhalten haben, willst du Infos einholen, sonst was. Es macht für meinen Charakter auch nicht wirklich Sinn, dort ins, äh, ins Gasthaus reinzugehen. Ich habe eher auf, ich habe oft äh, an, an der Brücke gesessen, hab ein bisschen mit, okay, mit den Füßen. Dann, dann, sitzt, ich. Dann, sitzt hm. du, dann sitzt du im Regen an der Brücke und ja. starrst traurig aufs Wasser. Auf einmal kommt ich der, mich uh, die ich, die ich, ich, mach, ich mit, mit den Füßen ein bisschen im Wasser und fühle mich ein bisschen bedreppelt ähm, Fühle mich ein bisschen benutzt vom Kobold Der mir dieses Schwert für, für nichts und wieder nichts gegeben hat Würfelst ähm, ja, du mal bitte auf Wahrnehmung? Ob er uns überhaupt bemerkt auf Wahrnehmung Wir Wir drehen, den Das den könnte ich Fluss geschafft haben Pure wow. Wahrnehmung Okay, habe ich natürlich nicht geschafft. Ich gucke ja einfach dort auf den, auf den auf den Fluss dort und beschäftige mich mit meinem Fuchs und das ist, ich, ich rede mit meinem Fuchs, du bist das einzige Schnutter das was ich hier habe. Ah, Sodomie kommt jetzt auch noch dazu. Was? <lacht> wir beide und kein anderer. wir brauchen keinem Leben. <lacht> Auf einmal geht er zu der zu der toten Gut, was passiert mit mir? Ich habe ich hab Wahrnehmung verkackt. Ja, du hast was nicht gesehen, du hast leider nicht gesehen, wie der Goblin den Hammer von drüben zuzwinkert. Ah, zum Glück. <lacht> und kurz entgegenwirft. Ah ja. <lacht> ich habe es zum oh, Glück nicht gesehen hoffentlich und. Hoffentlich wird das ein dauerhaftes Bestandteil <lacht> sämtlicher Arbeit. Hoffentlich nicht. Ab jetzt. Vielleicht ich habe es zum Glück nicht gesehen und beschäftige mich weiter mit dem Fluss, wie ich <lacht> meine Füße traurig um für, über die Rückkehr lasse. Der ist jetzt immer so der Joker, der kommt zu den Dungeons, wenn so kritisch mm. wird, klettert aus Schacht raus. So wie der, der im ersten Abenteuer. So was passiert sonst noch? Ja, nix. Du wartest auf deine Freunde deine Freunde kommen. Ja. Es nicht, rückwärts in Wasser. Ich Willst warte auf, du, was auf die nichts gemacht haben, du wirst aufs Wasser geguckt haben. Ja, ich warte dort im Regen. Ja, also du siehst vielleicht noch ein paar Fische rumschwimmen in dem Fluss. Sonst hm. passiert dir überhaupt nichts mehr. Na dann, auf geht's. Gucken wir in den Wald. Jo. Und machen Monster ja. kalt. Und alles, was ich ja, rein, in den gut. Wald. Äh, kann ich nach magischen Spuren Alt. suchen? Weil... Willst nach ja, magischen Spuren suchen? Würfen wir noch ein bisschen schweres Magie erkennen? Äh, warte, was? Halber äh, Wert. 20? Ja, nee, ich, ich weiß nicht, was. Äh, ah, 20 plus 45. Ja, ja geteilt durch 2 in dem Fall, weil schwer. Ja, ja alles gut. Das hat, glaube ich, ganz knapp nicht geklappt, oder? Ja. Ich glaube, ja. ich habe äh, 32,5. Dann siehst du keine magischen Spuren oder ähnliches. Okay. Gut. Ihr geht einfach, einfach in den Wald, wo es hieß, da sind Leute verschwunden, oder? Jo. jo. Okay. Auf einmal ja. bewegen sich die Bäume. Das war der Plan. Ende. Das könnt ihr gern tun. Ballgrube. Ein Baum stürzt auf, weil ihr seid tot. <lacht> Nein. Die also ich habe gesagt, auf einmal bewegen sich Bäume. Ende ein, ich baue keine Ends ein. Das wäre, glaube ich, Lizenzverletzung, da gab es in der Vergangenheit schon mal Probleme mit Leuten. Jetzt, wo er es gesagt hat, habts Danke dafür. <lacht> ich habe gesagt, ich baue die nicht ein, man darf die Dinge trotzdem erwähnen. Das halt sind Be eine Sache bei Herr mit, der Ringe. Dann nennt sie halt Ents mit M. Problem gelöst. <lacht> ja. Wie die... Wie das die, die das war, waren allgemein lebende Bäume. Wie die Flurox bei Deponia 4. Was? Die haben, die haben Copyright auf Photosynthese. Ja. So, ab Dann in den, den Wald. Ab in den, ab in in den, den Wald den mit weiblichen uns. Bäume. Die sind nicht vorgekommen. Ab in den Wald mit uns. Ihr geht in den Wald, während ihr überredende Bäume und, und ein Buch, das, das ihr irgendwann mal gelesen habt, diskutiert. Mhm. <lacht> Gut. Oh, ein schönes im Wald angekommen. Es äh, passiert erstmal nichts Großartiges. Was euch auffällt, ist, dass ihr. Ich glaube, das, glaub, das Buch, ab, was wir gelesen haben, hieß. Das Buch, das wir gelesen haben, hieß Der, der Bär der Klinge. Ich glaube, das war... Nee, es, es war der Herr der Dinge und es ging darin um die Erfindung von Zeug. Hm. Nicht Kram? Nein, nicht Kram. Was Kram ich... ist, die billige, ist die billige ausländische Kopie. Wer hat Gedöns erfunden? So rein dort in den Wald... Steht in Band 2. Das <lacht> waren die Franzosen. <lacht> Da ist ein Öl drin, das deutet auf Franzosen hin. Vielleicht sind ja ein, ein paar Franzosen im Wald. Können wir mal reingucken. Vielleicht sind Franzosen im Wald. Das ist das Problem hier. Sind Franzosen im Wald. <lacht> das das Sie haben die Frauen <lacht> verschleppt. Das ganze abenteuer ist der Eifelturm. <lacht> der laufende Eifelturm. Der Penisförmig. <lacht> so <lacht> wie man ihn kennt. Ja. Du meinst der laufende Eiffelturm, damit wir Leute, kommen, Leute, so Leute, Leute, Leute, Leute, <lacht> Leute, Leute, Leute, Leute, Solange nicht alles gut steht, ist, ist alles ist in Ordnung. Stimmt. Ja, dieser Dialog geht, dass du... Wald. Also ist mir ganz recht. Body Wald. <lacht> gut, ja. ihr, macht, ihr macht weiter in eure... in ...eure Witze, würfelt mal bitte... ...würfelt mal bitte eure Wahrnehmung. Alle. <lacht> okay, okay. Sekunde. Hab, hab es geschafft. Hab es geschafft. Wahrnehmung. Äh, hab es geschafft. Easy. Ich habe sowas gesagt. von. Hab es geschafft. Wow, also, alle. Also. Alle <lacht> haben es geschafft. Ja gut. Dann fällt euch auf, dass ihr so im Gespräch abgelenkt seid, dass mittlerweile um euch rum ein ziemlich dichter Nebel aufgezogen ist und ihr keine Ahnung habt, wo ihr überhaupt seid. Oha. Uh -huh. Müssen wir den Wald wohl niederbrennen? <lacht> hm. Feuerball niederbrennen? Ich habe nichts womit ich es selbst niederbrennen könnte Ich könnte ihn niederbrennen <lacht> Feuerball <lacht> Ich habe auch einen magischen Speer der Feuer Ich, nochmal. ich, ich möchte ihn nur nicht benutzen Ich würfel nochmal auf Wahrnehmung für meinen Fuchs Na, Oh, mein, mein Fuchs hat's geschafft Der sieht auch, dass er das Nebel ist Okay, sehr knapp, ja, mein Fuchs, Fuchs. Dein Fuchs knurrt auch irgendwie Leben, irgendwo in der Ecke, wo ihr jetzt nichts erkennen könnt. Okay. Ich, ich weise die anderen darauf hin, dass mein Fuchs dort gerade was gesehen hat und da was anknurrt. Ähm, ich sag meinem Fuchs, komm her. Ich gebe meinem Fuchs den Befehl, herzukommen, bei mir, bei mir zu bleiben. Ähm, komm her, mein Weg. Komm. Ähm, das schafft das schaffe ich gerade so nicht. Also er kommt schon so in meine Richtung, aber bleibt's dann doch. Ja, er, er bleibt ein Stück von dir weg. Ja, Ich, ich mache eine Markierung an dem Baum Er knurrt immer noch Alles den klar. weiteren. Kannst du gern tun. So, so Feuerball als nächstes? Markierung. Hat dann Baum gepinkelt. Ähm, mit dem Wurfmesser so ein bisschen reinritzen. Ähm, ja, kannst du gern tun. Was tun wir als nächstes? Kann ich hier irgendwas Magisches sehen? Finden? Würfel auf hier erkennen? Hat geklappt. Auch wenn du es sehr schwer machen möchtest. Hätte ich in dem Fall jetzt nicht. Normalerweise <lacht> leuchtet ja, wenn du irgendwas Magisches hast, das in deinen Augen so ein bisschen auf. Äh, du bekommst ja. jetzt auf sämtliche Wahrnehmungs- und so weiter Proben. Minus 20 und alles ist extrem schwer. Du bist blind für die nächste Oha. Zeit. Oh. Also es ist einfach zu alles viel Magie. Mal. Ja. <lacht> Feuerball. Du stehst <bist> mitten drin. <lacht> <lacht> Nein, Du wirst geblendet. <lacht> ähm, ich sehe wahrscheinlich noch Bäume um mich herum, denke ich mal im Wald. Das dürfte schon durchaus... Ich dürfte da ja schon einen Baum entdecken. Ähm, jetzt kriege ich im ja, Nebel noch gerade so hin. Baum? Ähm, ich ähm, ich würde ich würd würd mich mal gerne verstecken, da habe ich einen Wert drauf, ähm, da würde ich gerne drauf würfeln. ich mir ich würde manchmal ganz vorsichtig mit meinem Fuchs mit dem Baum verstecken. Du kannst dich verstecken. gerne in Baum verstecken. Oha, ähm, warte warte, kann trotzdem geklappt haben. Nicht. Verstecken, 10 plus Geschicklichkeit. <lacht> Ich Na, hab ja, habe ich nicht geschafft, aber jetzt nicht so kritisch. Habe ich nur um 10. Du stehst in einem unglaublich dich, dichten Nebel in einem Wald und versteckst dich vor etwas, wo du nicht weißt, ob überhaupt etwas da ist. Das, ja, so ein... das Durchgehen, dass du hinter einem Baum stehst, das für dich hinten ist. Es ist es, ist, es ist sehr neblig, deswegen, ich versuche mich zu verstecken. Du davon, Baum? <lacht> er schaut gerne genau. zu. Ich ja, glaub, dahinter sein. Ich hab einen Augenklapp und ich sehe dich noch. Hm. Nee, also ihr, ihr, seht, ihr seht sie auf jeden Fall nicht mehr. Huh. Na dann. Wollte Morgen ist blind, er, er zu viel Magie. Also er sieht mich auf keinen Fall, weil er blind ist. Das ist... <lacht> er würde mich auch nicht sehen, wenn ich vor ihm stehen würde. <lacht> Ah ja, ich bin versteckt, weil der Blinde mich nicht sieht. Hm. <lacht> ja. Das war außerdem eine dem von euch all. das hat Morg an sich gesagt. Ja, aber ihr seht alle allgemein nichts, was weiter als zwei Meter um euch rum ist. Wir sind alle auch, auch fast blind. Gut, ich verstecke mich. Was tut der Rest? Ich bin blind. Hab nichts im Thema, Hab im Endeffekt nichts wirklich gegen Magie. Also. Ja, würfelst du. Würfel doch einfach kann einmal. Böse Magie oder. sein. Willi. Ich würfel auf den Willi. Nope. Würfel den Willi. Nein? Hab mein Willi gewürfelt. 30 in mein Willi und 37 habe ich gewürfelt. Alles klar. Das Ach ist gut. mein Willi. Warum Aber nur ein kleiner so. Willi. Aber er ist bleibt funktional. <lacht> Reicht für alles, was ich brauche. Ja, du siehst auf jeden Fall irgendwelche seltsamen, dunklen Umrisse. Uh -huh. Irgendwo da in der Ecke. Sieht fast aus wie ein Mensch oder irgendwas ähnliches. Kann ich, auch ich mal würfeln, mit der flachen Seite meiner Axt draufhauen. Kann ich auch mal würfeln, ob ich die sehe? Das ist, ich würde die mal... Darum hau ich mit der flachen Seite von der Axt. <lacht> Also Sie es, ist, so es zu ist zu ist weit tun. weg, als dass du es erkennen könntest. Darf man würfeln, ob das ich die ist. auch ob ich die auch sehe, die, die gestalten oder Du darfst gern ja. würfeln, ob du was siehst. Würfel auf Wille. Auf Wille, nicht auf Wahrnehmung. Nö. Äh, Wille, äh, nö. Schaffe ich nicht. nicht. Nicht geschafft. Ja, du siehst du hast auch das Gefühl, es würden dich mehrere Augen aus dem Wald Anstand. Okay, ich versuche mich noch mal äh, zu verstecken. Ich versuche mich noch mal irgendwo in einem Gebüsch oder irgendwas, was da, habe, ich will un, unsichtbar von den anderen zu verstecken. Das schaffe ich diesmal sogar. Sehr gut. Kann ich. Ja, äh, ihr, verliert, ihr verliert übrigens beide erstmal vier äh, geistige Gesundheit. Ah. Äh, kann, kann ich auf Magiekunde würfeln, um herauszufinden, was das für eine Magie ist? Ja, kannst du. Ja. Geschafft. Ich verstecke mich in den Busch. Bin ich jetzt eigentlich betäubt oder bin ich einfach nur blind? Du bist blind, du siehst quasi nichts. Außer okay. deiner Hand, wenn du sie direkt vor deine, vor deine Augen hältst. Also du... und du würdest vermuten... ...den Zauber kennst du nicht, aber du hast... ...weißt, dass es möglich ist... Äh, ...Leuten... ...Leute Dinge sehen zu lassen. Also Illusionen oder sowas. Ja. Oha. Es könnte sowas sein, aber es könnte auch ein natürliches Phänomen sein, es könnte auch irgendwas komplett Unbekanntes sein. So genau weißt du das leider nicht. Und du kannst dir ja den Magier fragen. Der ist blind, der, der blind wird, wird da nichts sehen. Zum Fragen reicht's. Die der besten ist nicht Magier sind oder immer blind oder stumm. Ähm, Morg, kennst du irgendeinen Zauber, der Nebel herbeiruft und Illusionen hervorruft? Äh, ich soll höchstwahrscheinlich auch drauf werfen, oder? Wie kennst Sorry. du sie denn, Mordi? Ich habe nichts gehört von dem, was gerade. Du hast abgehackt. Ob er drauf wird, wenn er was grade. kennt. Was? Äh, nein, also du, sag, kennst, oh, du, kennst, du, kennst, du kennst das nicht, du bist elementar. Ach so, stimmt, ja. ja. Du hast keine Ahnung von diesen Zaubern. Das Deshalb habe ich dich bei gefragt. Nebel kein Element? Doch nur was also. du, weißt, du weißt, dass du Nebel erzeugen könntest, aber. Ja. Dann antworte. Du, kannst ja, du kannst ja mal versuchen, den Nebel lichten zu lassen. Äh, du hast ja einen Windstoß. Auf was mich werfen? Oder? Äh, ja, ich hab Windstoß. Dann versuch doch mal den Nebel zu lichten. Warte, ich glaube, ich habe auf Windstoß erleichtert. Lass kurz nachkommen. Ja. Hab ich. Ja. Äh, warte. Mal. Das ist so gut. Modi, mal gerade eben äh, eine. Ja? Eine kleine Frage. Ich habe ich hab auf dem Charakterbogen... Neben der Rasse Halbelf habe ich stehen ein wie sechs Menschen. Was hat das zu bedeuten? Nachteil bei Konversation. Ah, okay. Da. Ja. Okay, hast du geschafft? Ja. Also Gut. es wird traurig, wenn ich. Gut, wohin möchtest du zählen? Dahin, wo Sansi das Zeug gesehen hat. Irgendwo. In Richtung von was auch immer. Einfach um dich rumschießen. Äh, ich würde um mich rumschießen, weil ich keine Ahnung habe, wo die Richtung ist, wo Sansi was gesehen hat. Alles klar. Gut, um mich rum lichtet sich auf jeden Fall. Der Nebel ein bisschen und ähm... Gut, Discord-Reihenfolge Nummer 2 und 3 dürfen mal... ...dürfen mal sagen, äh, dürfen mal auf Wille würfeln, beide. Wer also, wäre das? Zwergi und ich. Ja, genau, Zwergi auf und ich. Hab grad Discord nicht aufgehabt, deshalb. Das hat nicht geklappt. Hab ich nicht geklappt, ja, beides nicht. <lacht> Alles klar, gut. Aber ich sehe immer noch nichts. Ich ja? Doch. Ich sehe nichts und, und kein ja, wieder. Nee. nee, du hörst, immer du blind. siehst es nicht, aber du, du hörst ah. so seltsames. Ja, klingt wie Springgeräusche oder sowas. Auf jeden Fall knackt da irgendwas aus einer Richtung wieder. und sorry, du siehst das hier. Oha. Ich glaube, das ja, ist der von also Ich, ich verstecke mich noch tiefer im Busch. <lacht> Ich glaub, das ist der Goblin von Fred. Ich, ich, halt ich halte meinen Fuchs ganz dolle fest. Ganz. Komm mal weg zu mir. Oh, ja, ihr sehen dort die beiden das? Oder. Wenn ihr. Es ist etwa in der Richtung, wo du auch was gesehen hast. Ah. Ich, ich rufe auch aus dem Busch heraus. Guck mal da! Also ich flüster so aus dem Busch. Ich zeige dir in die Richtung, wo ich das sehe. Es, es kommt ein Arm aus dem Busch und zeigt in die Richtung. Du ja, also zeigst in die <lacht> Richtung. Okay, dann gucken wir mal hin. Ja, ich guck mal hin. Ja, ihr seht, ihr seht alle das und... Es ich zieh den Arm wieder Ding, ein und versuch mich zu verstecken. Das Ding flüstert irgendwas auf einer ganz ekligen Sprache, die er nicht versteht und kommt auf euch zugehopst. Auf seinem einen... Stelzen oder was auch immer das unten sein soll. Ach du Versuch Scheiße. ihn auszunocken und hau ihm mit der flachen Seite von der Axt auf den Kopf. Bist du dir sicher, dass du deinen Kopf erreichen kannst? Dann würfel mal auf deine Axt. Der sieht ziemlich groß aus. Ich bin ja, 2,20 Meter. Ding mit, das Ding ist um die 4 Meter groß. Die Axt so ist auch nochmal 2,20 Meter. So, also, du kannst es erreichen, aber würfel mal auf deine Axt. Feuer. Ja. Gut. Ich habe auf meiner Axt 100. Ja, du schlägst jetzt da, versuchen auszuweichen. Wow. wow. Ist er <lacht> tot? Es weicht tatsächlich aus. aus, allerdings in die Richtung von der... Es <lacht> rennt in die Axt rein. <lacht> nein, <lacht> nein. Es du, rennt du in deine Axt. Hast, du hältst die Axt so, dass du ihn normalerweise nicht treffen würdest, so leicht schräg. Er springt ausgerechnet in die Seite mit der scharfen Klinge. Mach vollen Schaden. Macht vollen Schaden, bitte. über Schaden. Was war nochmal Schaden bei mir? Ein musst du wissen. D12. Ein D12. Oder habe ich dich erhöht? Ich muss, mal, ich muss mal kurz gucken. Ja, du machst auf jeden Fall neuen Schaden. Äh, ich muss mal kurz gucken, ob ich den Schaden vielleicht sogar erhöht habe von deiner Axt. Das ist absolut möglich. Ich glaube, es uh, war in der von der letzten Runde. Itemkarten, gewöhnlich. Uh, du nimmst Schreiter. meine Axt gewöhnlich! Nee, ich schieße. Nein, die 12. Alles gut. Ich schieße, okay, aus dem, ich schieße aus dem Gebüsch heraus mit meinem imaginären Bogen einen imaginären Pfeil ab. Du machst neun Schaden und das Ding fällt auf den Boden. Und du hast den Das Kopf ist abgetritt. nicht mehr. Das ist getötet? Ist, ist platt? Ja, yeah, der, also. halbe der halbe Schädel ist weg. Wow. Das bremst die meisten etwas aus. Ja, das, das war das war wohl mehr Schein als sein. Ja, es war, vor allem, sein, es war, ja, es war vor allem mehr Schein als sein. Ja, es war vor allem mehr sein, weil vor euch gerade der einbeinige Wache liegt. <lacht> Mit dem halben Schädel. Ja, der ja, war ja. kein schwerer Gegner. Wer hätte das gedacht? Oh, das ja. den ersten Mord gemacht. Kill plus 1. Nicht den ersten ja. oder Und vor allem Hallo. weil er kein Zauberer ist, darf er sich erstmal zwei weitere geistige Gesundheit abfragen. Oh, Discord macht. Discord bricht halt hier permanent ab. Das ist echt echt ungewöhnlich. Un also wieso geistige Gesundheit, Mord ist jetzt nichts Neues. <lacht> ja, aber du hast noch nicht gesehen, wie sich ein hässliches Monster in harmlosen alten Mann verwandelt, den du eigentlich nicht angreifen wolltest. Hm. Na gut. Das Argument lasse ich mal gelten. Ja. Gut, du bist jetzt unter 10, oder? Ja, ich bin bei 9. Das ist oh Dann du jetzt erstmal auf alle Sachen, die Wille oder Soziales oder Intelligenz erfordern, erstmal Nachteil von einem w 10. ja. Bis du wieder über 10 bist. Wie kann man regenerieren? Ja, wie viel Wein vielleicht? muss ich dafür trinken? Ja. <lacht> Wie regeneriert man geistige Gesundheit, Modi? Hä, hey, was war nochmal geistige Gesundheit? Ein guter Therapeut? Modi, was war nochmal geistige Gesundheit von wert? 15. Das war das uh, mal, bevor du. Oh, mal. ich habe aus Versehen das Falsche in Klammer eingetragen. Ups. Meine Magie ist ja KP. Äh, du, du hast auch keine Probleme. Du hast aber jetzt wenig. einen kleinen Albtraum und dann das oh, okay. war's. Der hat nicht weniger. Ich hab doch bisher nicht weiter geschlafen. Ah, Lass mir die Beweise vernichten. Feuer Nein, Spaß. Kannst gern Feuerball machen. Nein. Ihr könnt auch nicht. weitergehen. Okay, ich komme aus dem Busch heraus. Aber waren es nicht mehrere... Leute? In ich würde würd mal... Ja, das Ding ist auf euch zugekommen. Also ich, also, ich würde also, mal... Er ist auf euch zugekommen. Morty, ich würde mal Tierbefehl machen, ich würde mal meinen Fuchs vorschicken, ob der mal, ob der mal schnuppert, ob der da ganz vorsichtig was bemerken was, was kann. Okay, du schickst deinen Fuchs einmal in eine Richtung vor, oder? Hm. Ähm, klar, oh, oh scheiße, Mann! Oh, weg ist der oh, Fuchs! Weg ist der Fuchs. Der Fuchs, traut sich, der Fuchs traut sich gar nichts. Der macht nichts mehr. Der bleibt auf der Stelle. Du musst ihn okay. schon tragen, wenn du ihn mitnehmen willst. Der hat so große Angst hier. Okay, ich Verständlich. nehme ich hebe ihn auf. Ich nehme den Fuchs bei mir. Ich nehme den Fuchs der deutschen Sprache. Ich habe einen Fuchs bei mir. Ja. Du darfst den Fuchs in dein Inventar schreiben, wenn du das willst. Den nee, kann ich in der Hand tragen. Ja, du kannst ihn in der Hand tragen, Dann brauchst du halt eine Aktion, um ihn fallen zu lassen oder sonst was. Ich der passt auch auch ins nicht ins Gesicht. In meine, der passt auch nicht in meine Unterhose. In mein Inventar. ich bin ein sehr trauriger Mann. Was ist, das ist okay. das Inventar in Videospielen ist die Unterhose. Das ist nichts Neues. Das ist die Leute das ist laufen, die Videospielcharaktere laufen immer ohne Rucksack rum. Das ist So es das ist das das das das, das wo die Reiter ist verstauen. Was wollt ihr tun? Wollt ihr versuchen, aus dem Wald rauszufinden? Wollt ihr tiefer rein? Jetzt habe ich ja schon genug verloren. Auf geht's, weiter geht's. Okay, ja, ich trage ich entscheide meinen euch Witz also mit. für tiefer rein. Ihr geht dahin, wo oh. der Nebel am dichtesten ist und so weiter. Das kann schon schieflaufen. Gut. Je weiter der Nebel kommt, desto mehr. Wow. <lacht> seltsame, gruselige Geräusche. Durch Discord kommt gerade gar nichts durch, Modi. Ja, das liegt an deiner Internetverbindung. Ja, ich mein weiß. Lieber. Vodafone. In der Tat. Da muss man glaube ich nichts mehr zu sagen. Muss einfach das, das Stichwort Vodafone sagen. Ja. Ja. Kannst du es noch mal wiederholen, was du vorhin gesagt hast? vielleicht kommt es nicht mal durch. <lacht> Je weiter ihr in den tiefen, dunklen, dichten Nebel geht, desto mehr gruselige Geräusche und Schatten seht ihr. Und desto unangenehmer wird euch alles. Joa. Der ist tot, die kannst du ausblenden. Ich habe kein anderes Waldbild. Das hast kein Waldbild? Ich kann, ich kann mal, ich kann kurz eins generieren, da machen wir jetzt eben eine Viertelstunde Pause und dann... Wollte ich eh Wollt gerade sagen. Machen wir mal eine Viertelstunde ja, Pause bis ja, 21 Uhr. Das, das passt ja gerade. Bis 21.30 Uhr. kurze Pause weil, bis, die haben wir doch schon. Ja. Ja. Ja. Kurze Pause will, bis 21.30 Uhr. Ciao, bis gleich. Bis gleich.